Und herzlich willkommen hier im Löwenzahn-Fanclub. So, heute dreht sich alles um ein bestimmtes Buch. Nämlich kein Löwenzahnbuch, aber Guido hat hier ein neues Buch geschrieben. Frau Giraffe zieht um. Und er war so nett und hat uns zwei Exemplare davon ähm, zur Verfügung gestellt. Eins für mich und eins zum, ja genau, zum Verlosen. Aber dazu später. Frau Giraffe zieht um, ist ein wunderbares Kinderbuch. Es dreht sich darum, dass Frau Giraffe in Afrika lebt, so wie Giraffe normalerweise, aber irgendwann beschließt, ich möchte mal was anderes sehen. Also begibt sie sich auf die Reise und sucht nach neuen, nach neuen Unterkünften, nach einem neues Zuhause. Und dabei lernt sie viele verschiedene Tiere kennen und wie die... Leben und es ist ein wunderschönes Buch mit tollen Illustrationen von Markus Zöller. Und ähm, ja, können wir mal kurz reinschauen. Wartet mal. Zum Beispiel hier, also mh, sehr schön. Wirklich sehr hübsch. Dann immer halt, halt. Für die Jüngsten gemacht zum Vorlesen oder für die Erstleser zum zum Lesen, Lernen, sehr schön. Kleine, kurze Texte, aber und wirklich tolle Zeichnungen. Eine wirklich niedliche Geschichte, sehr, sehr schön. Ja, wirklich sehr, sehr hübsch. Das ist also Guidos Erstlingswerk und das möchte ich euch ans Herz legen. Nicht nur, weil ich es bekommen habe, sondern ähm, weil ich es ganz toll finde. Ich habe im Vorfeld schon davon erfahren damals, wo er angefangen hatte oder beziehungsweise wo er das geschrieben hatte und wo es noch nicht fertig war. Und jetzt ist es fertig. Es ist gerade in den Handel gekommen. Ähm, kostet 13 Euro. Kann man überall kaufen. Auch bei Amazon. Links findet ihr auch in der Beschreibung. Wenn ihr über Amazon kauft und ihr benutzt den Link da unten, dann unterstütze noch ein bisschen den Löwenzahn Fanclub. Dann sage ich Danke. Ähm, ihr zahlt dann nicht mehr, sondern ähm, ich bekomme einen kleinen Teil ab. Ah, ja. Jo, ansonsten, ich möchte euch das in, ans Herz legen, weil es ein einfach tolles Kinderbuch ist. Ähm, gerade für die jüngsten Kindergarten zum Vorlesen, zum Selberlesen. Es ähm, ist eine sehr niedliche Geschichte, und es wäre. Toll, wenn ihr euch das holt, wenn ihr, euch, wenn ihr es das wenn es euch gefallen hat. Und jetzt äh, eine Sache, ein Buch wollen wir ja verlosen. Deshalb hat uns das Guido zur Verfügung gestellt. Was ihr dafür tun müsst? Hm, hm. Ihr da draußen, genau, ihr da. Du, du, ja, du da hinten auch, genau. Äh, ihr seid ja tolle Künstler, ich weiß es, ihr habt überall Buntstifte, Wachsmalkreiden, alles mögliche. Deswegen, zeichnet uns doch mal eine Giraffe. Zeichnet uns eine Giraffe und unter allen Einsendungen verlosen wir ein Buch. Niegelnagel neu. Ist erschienen im Baumhaus Verlag. Ähm, wie viele Seiten haben wir denn? Steht das irgendwo? Nein, das steht nirgends. Hm. Kann ich euch gar nicht sagen. Aber wie gesagt, unter Baumhaus Verlag findet ihr alle Informationen zu diesem Buch. Ähm... Und wenn ihr eins gewinnen wollt, malt ein Bild von einer Giraffe. Es muss nicht diese Giraffe sein. So wie ihr Giraffen malen wollt, malt mir eine Giraffe. Und äh, unter all den Einsendungen verlosen wir dann ein Buch. Und es ist nicht nur ein Buch, sondern es ist natürlich ein Buch mit Autogramm drin. Also was ganz Besonderes. Jo, schickt mir eure. Kunstwerke entweder per Post an Löwenzahn-Fanclub Sascha Stieler, Herrstraße 449 13593 Berlin oder ihr schickt mir davon ein Foto, was ein bisschen einfacher ist, an äh, Sascha at löwenzahn, löwenzahn natürlich nicht mit Ö, sondern OE. Das können ja die Computer sonst nicht. Also, Löwenzahn mit OE. Ja, schickt mir diese Bilder eurer Giraffe und unter allen Einsendungen verlosen wir ein Exemplar mit Autogramm. Und eine Sache möchte ich noch, solltet ihr euch das Buch holen, schickt uns doch mal ein Foto mit dem Buch drauf. Das möchte ich nämlich den Guido weiterleiten, der freut sich riesig. Also, wenn ihr euch das Buch kaufen solltet, oder wenn ihr es gewinnt, schickt uns ein Foto von euch mit dem Buch. Und ich leite das an Guido weiter und der würde sich freuen. Ne? Okay, gut, das war es erstmal von mir. Ich muss noch ein bisschen schneiden. Mein Besuch bei Helmut Kraus muss ja noch geschnitten werden. Und dann noch für die neue Serie Löwenzahn Folgen angeschaut. Ähm, muss auch noch was geschnitten werden. Es geht weiter. Ich bin dabei, habe nicht mehr so viel Zeit, aber bleibt uns treu. Bei uns auf der Webseite, bei Facebook, auf der Fanseite und äh, bei YouTube, ähm, Instagram, ich spreche das mal falsch aus, Instagram bin ich auch zu finden. Jo, also, es ist viel zu tun, packen wir es an. Gut, dann erstmal abschalten und ich drehe noch eine Runde, beziehungsweise schneide eine Runde. Bis dann, tschüss. <Musik>